Ich kann nur nach rechts. Ich kann nicht mal hoch. Ich kann nicht mal runter. Ich kann nur hoch. Jetzt warum nicht mal, wo der Fahrstuhl im Haus ist? Ne? Weil ich habe keinen Fahrstuhl in diesem Haus gesehen vorhin. Aber die Schütteloma war da auf jeden Fall. zu. Ah, das ist jetzt offen. Okay. Nett. Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihrer Frau sowie Ihnen selbst nichts als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Haupttransplant ist eine extrem heikle Angelegenheit, der von Natur aus gewisses Risiko zum Scheitern zugrunde liegt. Dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass meine Kollegen und ich vom St. Arn Krankenhaus alles in unserer Macht stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter der Berücksichtigung des Ausmaßes der Verletzungen ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das sie erwarten durften. Selbstverständlich haben sie ein Recht auf ihre eigene Meinung ich kann ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an um meine werten Kolleginnen und Kollegen und mich die Situation in ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte. Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass sie derzeit unter großen Anspannung leiden. weshalb ich von einer Abs Strafanzeige absehen werde, sofern sie von jeglicher weiterer Korrespondenz Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weiteren Drohungen gegenüber unserer Mitarbeiter, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird mein Assistent Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne Ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Medizinisch William H. Green. Ja, let's go. Da war kein Fenster. War da ein Fenster? Nee, da war kein Fenster. Oh, der Fasch ist auch noch unten gerutscht. Oh ne. Bücher, Bücher. Okay, dann gehen wir hoch. Ich kann mich daran ehrlich gesagt nicht erinnern, dass wir gespielt haben, aber hey. Kann das sein, dass wir das unwissendste Ending gemacht haben, das man haben kann? So, du weißt gar nichts, du bist dumm, vergiss alles. Und allein schon, weil ich jetzt mehr Notizen finde, ist es einfach so... Ich konnte noch nicht mal entscheiden, ob ich der Lady in die Arme laufe bis jetzt. Aber ich glaube halt, ich finde gerade einen anderen Pfad. Ich glaube wir haben wirklich den unwissenden Vollidiotenpfad gemacht, der einfach so. Ich, ich brute force durchs Spiel und mache nichts. Make up your mind. Diesen Teil kenne ich wieder. Ja, ich ich glaube auch schon der Secret Raum, den ich gefunden habe, hat einiges verändert. Ich habe viel mehr Notizen gefunden. Also es wird schon vielleicht was damit zu tun haben. Ich glaube hier drin waren wir. Nee warte, dieser Raum schreit so nach versteckten Informationen wieder. Ist dieser Raum ist Dieser Raum schreit so nach versteckten Informationen, weil man von nichts gemacht hat hier drin. Geil. Warte, warte. Zoom-Funktion hat nichts gemacht. Okay. Er hätte ja sein können, dass die Zoom-Funktion was ausmacht. Aber... Nö. Die Infos. Nö. Dieser Schatten ist unlogisch. Ich kann nicht mehr zurück. Okay. Ja, ich glaube, hier ist nichts. Okay, alles klar, ähm, ja. Das kann ich nicht lesen, okay. Ja, doch, da war... Ah, okay, okay. Doch, doch, ich spiele das anders, weil als wir diesen Raum hatten, mit dieser Uhr, konnten wir hier gerade auslaufen und einmal sterben bei der Alte, weil ich sie angepisst. Ich weiß nicht, was ich anders mache hier, aber irgendwas mache ich ganz, ganz anders. Weil ich weiß, dass wir in diesem Raum sterben konnten, wenn ich gerade ausgelaufen bin. Ich glaube, die Ignoranzroute pisst sie so hart an und ich sammle jetzt Informationen, also... Aber ich glaube nicht, dass ich alle Informen. Es sieht alles gleich aus, aber es gibt Unterschiede. Die Spiegelwelt, das weiß ich noch. Es das, das kann auch sein, dass es sehr spät kann, dass ich sterben kann, das stimmt. Scheiße. Das wusste ich noch, das war verdammt cool. Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Das Sound ist so gut. It cannot be Cannot Okay. Ich suche wieder nach versteckten Wandtüren. Weil mehr Horror ist eh immer geil. Ja, ich glaube auch, ich mache mehr richtig als wir letztes Mal mit Secrets finden. Wobei ich bis jetzt einen Raum gefunden habe. Ich kann mich schon so viel nicht erinnern. Aber ich habe das Gefühl, es ist mehr mit Feuer. Ach so gut, dann, dann kam es vor. Junge. Okay, daran kann ich mich nicht erinnern, dass es verbrannt ist, aber anscheinend hatten wir das. Gut. Bin ich ja beruhigt ein bisschen. Nein, nein, nein, nein, nein, nein wir machen. Das Feuer an? Das ich... ich hab's gelöscht, ich Idiot. Möchtest du das auch? Okay. Nein? Wenn der sich jetzt wieder umgedreht hätte, während er mich weggeschaut hätte, das wird. Kommst okay. du Kommt nicht mit. Ich habe gerade geschaut, wir haben irgendwie sieben Spiele plus die Bioshock-Reihe, die wir noch spielen können. Also wir haben. Mega viel Material offen. Na? Danke, Jetzt komme ich da nicht raus, ne? Nee. Weiß. Aber wenn wir Zero Escape spielen, dann darfst du schön voicen, ne? Dann, dann wird alles vertuscht. jetzt hier ja geil ich glaube da habe ich auch noch so eine nervige sechsjährige stimme gegeben man hier auch nein okay die tür ist ein loop also ich gehe entweder rollstuhl oder farbe rollstuhl wäre halt die frau ne also geh ihr nach Ja, super. Ja, ich habe die original gehört, ja. Clover ist echt komisch. Deswegen habe ich hier so komische Stimme. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleiner Zettel. An einer meiner jüngsten Arbeiten klebt die beleidigsten, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kann sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann auch nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgeschritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hast du mich wirklich so sehr? Oder fängt sie an ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Ich glaube ja, wir verlieren den Verstand, aber hey. Licht ist gut. Licht ändert nicht viel. Also ich habe auch eine Scheiß-Orientierung in diesen Spielen. Vor allem, weil hier absichtlich alles so gleich aussieht. Das ist mir klar. Aber meine Güte. Will ich da raus? Ja, mach doch auf! 6. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn Leben so schwierig ist, aber soll das verdammt nochmal besser wissen. Mit einem kleinen Kind im Haus, du bist einfach verantwortungslos. This Haus ist absolut amazing. Oh, aber die Stairs. Mit that Leg of mine, ich denke, du musst mich die me to wenn wir in die move gehen. Gefällt mir alles nicht. Aber die Darstellung ist schön. Alles mal so, falls ich ein Bild brauche. für Thumbnail. Okay, die Farbe kommt von hier. Oder geht nach hier. Wobei von den Schleifspuren hätte ich gesagt, er geht dadurch. Oder? Ne, ne, du hast Flecken, die ziehen sie. Okay. Er kam vom Bild, hat die Tür blockiert oder... Ja. Und ist hier reingelaufen. Also wer auch immer, was auch immer. Entfesseln Sie Ihre innere Schönheit mit den neuen Glamour Fusion Max. Sagen Sie wohl zu Aknenarben, Vergrößert den Porn und anderen ungenehmen Halt- und Problemen. Deine Glamour Fusion Max Concealer wird Ihrer Haut ein gesünderes Ausgehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Raten Sie es nicht, dass ein Abdecken von uns oder den ja. ja. Sondern es ist das Entfesseln in Ihrer inneren Schönheit. Ja. Ja, mach mal. Ach, meine Fass. Entfesseln deine innere Schönheit. Ja, unbedingt. Jetzt hier in diesem Haus. Bitte. Ist nichts, okay. Jetzt bin ich paranoid, dass ich irgendwas verpasse. Ich glaube, ich habe eh schon mega viele Notizen verpasst. Ja, macht mal zu. Ist hier irgendwas? Uh, fancy. Ja, das war Musik Komm. Ja. Nö. Okay. Dann nicht. Können wir nicht aufmachen. Versteckte Türen in der Wand. Nein. Zum Glück nicht. Okay, let's go. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a Syringe? Och der Arme. Hat mir Spritze vergessen. Och. Das ist jetzt aber auch echt zu schade. Okay, die Gegenstände hier drin sind geschmolzen. Kann so auch nicht wieder raus. Okay, lass mich nur in eine Richtung drehen. Stimmt. Ah, er ist auf 0-Geschwindigkeit. Ach komm, wo ist die scheiße die Box? Da. Ja, sieht doch bequem aus. Ach, ja, Reverse, da ist es. Ich glaube, das spielt nicht mehr. Das irgendwie noch anders regulieren? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wo das noch ein letztes Mal? Ah, jetzt. <lacht> Okay. Jetzt erkenne ich aus dem Flamingo raus gar nicht viel. Wobei, es könnten... Tier sein mit einem länger, Ich weiß nicht was für ein Tier, aber unten, unten rechts sieht es aus wie ein Wolf. Und unten links könnte es auch ein Wolf sein. Ich komme nicht drauf. Also das in der Mitte könnte ein Tier sein, links und rechts. Hier ist ein Wolf, da ist ein Wolf. erscheint. Die Form erhebt sich. Ich finde es einfach... Ich vergiss, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade sagen, ich finde es geil, wie sich jedes Kapitel so langsam wieder beginnt. Und dann fliegt da eine Vase in meine Fresse. Also vielleicht nicht unbedingt. Das heißt, wir können. Ja, ja, Jamsker in diesem Spiel ist sehr häufig. Oh, und das Piano am Anfang habe ich gehasst. Ich habe zu so viel gespielt, dann hat es es aber zugeschlagen. Ich da nicht rein. Nur so eine Vermutung. Irgendwann ist in diesem Schrank noch ein, Re ein Secret drin. Ich diese Zwischenräume immer so komisch. Ich kann da nicht rein, da steht ein Piano vorne dran. Ein <lacht> Creator's Block. Ich habe Schlüssel. Wow. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber ich habe Schlüssel. Oh, lol, okay. Ja? Äh, äh, äh, äh, äh. Okay. Don't forget der neunte was Versuchen wir das. Ah, New Moon. Er äh, ist, glaube ich, Hochzeitszeit. Oder? Hm. Ich habe einen Schlüssel. Ich will wissen, wo der Schlüssel hingeht. Der wird sicher später... Das war ganz geil aus. Da wird sicher später wieder nützlich sein. Mal, da habe ich den Schlüssel verbraucht okay physikalisch unmögliche Bücher das so fancy aus muss es hier Oh, diese Entscheidung. Ich gehe hier rein. Blindfools, Critters, ignorance, ugly. ugly, ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking plump. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Ich weiß nicht, das ist nicht unbedingt schmeichelnd. Man hätte mal können. Aber okay. Okay, das Arbeitszimmer. Diese Treppen, das glaube ich ein bisschen heller macht gleich. So viele Briefe und Fotos sind nicht lesbar oder anschaubar. Das ist so schade. Okay, okay. Ich ganz kurz... Ich habe. Da es jetzt so dunkel ist im Spiel, ist es einfach sehr dunkel hier. Was ist, wenn ich... Könnt schon reichen? Ja, schon besser. Okay, ganz viele Papierschnipsel und ein Brief, ein Brief, ein Brief. Sehr geehrter Herr, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich nicht gerade behaupten, dass mich Ihr Schreiben überrascht hat. Mehrere Kolleginnen hatten mich bereits darüber so informiert, dass sie zuvor deren Meinung diesen Angelegten hören wollten. Und während es vollkommen nachvollzieht, das zweite Mal, das ist, Während es vollkommen nachvollziehbar ist, dass Patienten eine zweite Meinung einholen, möchte ich doch meinen, dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären. Dennoch bin ich aus Respekt ihrer Frau und ihnen gegenüber den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen. Und leider stimme ich meinen Kollegen überein. Unwillkürliche Muskelspasmen sind bei Patienten, die so starke Verbrennungen erlitten haben, wie ihre Frau nicht unüblich, weil sie als abartiges Grinsen oder enervierendes Kläffen beschrieben haben. Wobei viele dieser Ausdrücke verletzend fänden, könnte in der Tat eine Manifestation eines Nervenschadens darstellen. Die anderen Symptome, die sie erwähnten, scheinen keinen physiologischen Ursprung zu haben, sondern erscheinen einer psychologischen Natur. Traumatische Ereignisse können zu schweren Stresssymptomen führen, was nichts ist, wofür man sich schämen sollte. Bezüglich ihrer Aufforderung, uns ihrer Frau wieder hinzukriegen, müssen sie begreifen, dass die Dinge, die sie durchgemacht haben, nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff rückgängig gemacht werden können. Es ist ein langer, beschwerlicher Prozess, der alle ihre Stärke und Unterstützung erfordern sollte. Der alle ihre Stärke und Unterstützung erfordert, sollten Sie den Wunsch haben, einen Langzeitrehabilitationsplan -Re mit mir zu besprechen, dürfen Sie gerne meine Kollegin oder mich kontaktieren. Hochachtungsvoll, Dr. Matt, irgendwas, noch so ein verdammter Quacksalber. Okay. Moment richtig hart. Was passiert, wenn ich zurückgehe? Nichts, glaube ich. Okay, ich laufe einfach mal weiter, mal gucken, was passiert. Es ja. baut sich zurück. Ja. Warte mal. Ich geh doch zurück.